War mit Abstand, mit Abstand die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, moin Leute. Schön, dass ihr. Hier... Wow. Jetzt muss ich mich mal erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Moin Leute. Herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play Happy Wheels. Mein Name ist Paluten. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Minecraft. Moin Leute, ja nur zur Info vorweg, dieses Video habe ich nicht mit dem Toaster oder so aufgenommen. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA-Projekt. Und ich denke, das Ganze ist hier gerade so eine Art Prolog von meinem neuen Let's Play GTA 5. Ich bin hier Dergmann und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Hexit-Projekt George. Moin Leute, herzlich willkommen zu Guess What, dem interaktiven Faktenquiz. Auf jeden Fall ist es endlich da. Das hu shirt Er ja, ist tot. Echt? Jo. Und Valute gewinnt Bravo, Alter! Willkommen zur ersten Folge von Minecraft Galaxy, einem kleinen neuen Projekt. Kommt zum Start der Bad Wars Woche. Das bedeutet jeden Tag eine andere Map mit einem anderen YouTuber. Guests ja, zum Start von varo 2. Das hier ist Team Ludas und Paluten und <lacht> ich hallo. Hallihallo. Edgar. mit! Wer mag die Karotte? Zu einem kleinen Vlog. Denn die schmackhafte Kamera, sie ist endlich da. Es ist ein bisschen peinlich, hier einfach zu stehen. Ich weiß gar nicht, wie Simon das immer macht. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Bad Wars Woche. Lange wurde er gefordert, jetzt <lacht> ist er endlich da. Typ, <lacht> let's play, Hallo! Ah! Hallo. Na? Hallo Paluten. Ähm, du bist den ersten Mal jetzt auf Minecraft-Leben und wir gehen jetzt einfach mal zum sagen. Ah. Okay, ja, yeah, ja, yeah, auf jeden Fall zu Minecraft Flash 2 und das zur zweiten Folge Hallo Paluten hi willkommen zur heutigen Sonntagsfolge von Minecraft Mark und ich stehe jetzt lange mit Rewe hier oben herzlich willkommen zur ersten Folge oh. von Waro 3 Team Chaos ist am Schlüssel Moin Leute! Herzlich Willkommen zur ersten offiziellen Folge von Minecraft Freedom! Hallo Zombie! Hallo Piloten, Willkommen mit euch Minecraft Sky! Ja meine Damen und Herren! Die erste Folge von Minecraft Sky! Bist du bereit? Nein! Ich auch nicht, gestartet. Was? Es wurde schon gestartet! Wir ja, haben aber kann du musst Wasser Ich sehe dich nicht! Alter, what the fuck, ich bin fast ich, ich bin... Ich seh... Was? Diese Reise begann bei null Abonnenten und vier Jahre später haben wir es irgendwie geschafft, 2 Millionen Abonnenten zu knacken. Moin Leute, am heutigen Tag schlüpfen wir in die Rolle eines Busfahrers. Und willkommen zur ersten Folge von Minecraft Hero. Hallo? Heute! So vielen, vielen Dank dass ihr mich auf dieser Reise in die Welt von Minecraft-Freedom begleitet habt. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon GO Video. Leute, wir müssen los. Es gibt interessante Neuigkeiten. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich will jetzt ins UFO gehen. Hallo Freunde! Moin Leute, am heutigen Tag kümmern wir uns natürlich mal wieder um ein paar Verlangen-Animationen und netz und das Game... Oh, ich bin Innocent Menye. Hey und willkommen zu einem neuen Projekt mit der Palette. Und zwar die Sims 4 mit add Ons. Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part von The Forest. Hey und willkommen zu einem neuen Minikoff-Projekt zusammen mit der Palette. Hallo. Hallo wenn ihr. Das ist eine Flasche? Neue no, no Flasche? Oh, no. <lacht> Flasche 2? Moin Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit German Let's Play! Denn meine Damen und Herren, wir werden hoffentlich ein erfolgreicher Goldschirfer! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Papers, Please! Ja, da ist das Ding, meine Damen und Herren. Hier ist noch umgesprungen. Hier auf 10.33 Uhr, meine Damen und Herren. Moin Leute. am heutigen Tag werden wir Angela Merkel zeigen. Wo der Frosch. die Lange hat, und zwar bei Power and Revolution. Moin Leute, am heutigen Tag starten wir eine neue Karriere, und zwar als Dieb. Moin Leute. herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar ARK Survival Evolved. Moin Lotte, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Landwirtschaftssimulator. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret Neighbor. Und damit Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Human Fall Flat. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Freedom Squad Spiele. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Jalupi. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von The Coin Game. Deswegen werden wir am heutigen Tag einen Gucci Store aufmachen. Zack, Alter, bei King of Retail. Ich glaube, Profi. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Fahrradsimulator. Moin Leute, Herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Rath zusammen mit Jermann. Let's play! Hallo! Moin Lotte! Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Gucci Simulator. Könnte man meinen, denn meine Damen und Herren, unser Gucci-Laden wird am heutigen Tag umgebaut. Und zwar zu einem Lebensmittelladen. Moin Leute, Herzlich willkommen oh. zur 20. Folge von Plötzlich Schwanger mit mir, wie immer im Stuhl, Tim Bergmann. Ja, hallo. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, und zwar Minecraft Dungeons. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Lego-Polizei-Simulator, bzw. Lego City Undercover. Moin Leute, im Jahre 2018 erschien mein erstes Buch. Die Schmahamas verschwunden. Ein Jahr später, 2019, erschien der erste Comic, der Golemkönig. Und bereits wieder ein Jahr später, da befinden wir uns im Jahre 2020, kam Schlamasse im Weltall. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Fall Guys. Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Amorpho. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Neighbors Back from Hell. Dieses Spiel ist eine Art Prank-Simulator. Moin Leute, herzlich willkommen zur vierten Staffel von RAV. Moin Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Flug 2 zusammen mit Job. Let's play! Hallo! Ich denke, es ist gerade ein echt guter Zeitpunkt, um einfach mal Danke zu sagen. Leute, danke, danke, danke, dass ihr euch meine Videos anguckt, dass ihr mich unterstützt. Is Lord?